im ja, hallo. virtuellen Raum. <lacht> ich bin's, Kuckuck. Ich sitze auf der anderen Seite vom Raum. Hallo, Basti. Ja. Komm, ich meine, die Stimme wird immer so hoch, wenn ich mit dir spreche. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht liegt es an meiner Stimmlage. Ich habe letztens noch beim Betriebsausflug rausgefunden. Das heißt, du du eigentlich rausgefunden. Viel tiefer sprechen. Mir gegenüber liegt auf jeden Fall, äh, sitzt, mir gegenüber liegt sogar Steffen Liebschner, ja. Äh, der hat sich jetzt schon ich für leake. sein Barbecue-Ding äh, vorbereitet. Der äh, hat mir ja. nämlich einen geheimen Tipp verraten. Der liegt nämlich immer beim Grillen. Das ist der neue heiße Scheiß. lay ja, wie, wie die alten Römer, weißt du? So, also. <lacht> Ach so. Aber ich glaube, die alten Römer haben sich das Essen nochmal anreichen lassen. Ich habe noch keinen gesehen, der das Essen zubereitet hatte im Liegen. Aber wäre das nicht toll? So Kochshows, wo die Leute gleichzeitig liegen und kochen. Frank Rosin liegt in der Küche von irgendeinem so Pommesbodenbesitzer, der ekliges Fett benutzt. Was wäre das schön? Das wäre echt schön. Das wäre super schön. Wie geht's dir? So, ja, sehr gut. Genug Vorgeblänke. Wir rauschen heute wieder mal durch. Iha, ja, <lacht> da freue ich mich ja immer, wenn der Steffen oft auf die Uhr drückt. Basti, ich muss ja. was sagen. Ja. Ich miete die 13. Etage. Ja, bitte tu das. Hahaha. <lacht> So, nochmal kurz zur Erinnerung, man hat mal, mal dich nochmal gefragt, was war das, wenn ich die 13. mit Etage miete? Ja, vor ein paar Folgen hast du es schon angekündigt, wenn du sagst, du willst die 13. Etage mieten, dann gehört die restliche Sendezeit, so lange wie du jedenfalls brauchst, dir. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei. <lacht> so, jetzt, da der Basti endlich still ist, nein, Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, es gibt ein, eine schöne Rubrik in einer US-Fernsehsendung. Ja. Campst du Jimmy Fallon? zufälligerweise. Ähm, äh, ja, kenne ich. Aber ich gucke das nicht so, äh, muss ich sagen, so. Nee, so ich auch jetzt nicht so, aber manchmal fliegt er dann doch über Facebook oder sowas, äh, fliegt er dann doch mal das ein oder andere Video über den Schirm. Ja. Äh, Aufnahme habe ich gedrückt? Ja, habe ich. Gut, das <lacht> hätten wir jetzt viel von vorne können. <lacht> und zwar ähm, gibt es da eine Rubrik, die nennt sich Mad Lib Theater. Hast du ja. das schon mal gehört? Ähm, ist das so irgendwas mit synchronisieren ja. oder sowas? Irgendwie sowas? Nee. Und zwar okay. ist es folgendes. Folgendes Spiel ist es. Ja. Ähm, ich werde dich jetzt äh, nach einigen Begriffen fragen. Diese ja. werde ich in einen vorgefertigten Text eintragen. Mhm. Und nachher werden wir diese Szene heute leider nur akustisch ja. äh, durchspielen. Okay. Okay. Ähm, das betreffende Beispiel, was wir heute spielen wollen, äh, hat äh, der gute Jimmy Fallon seinerzeit mit dem äh, Kevin Spacey zusammen gemacht. Die ja. beiden standen auf einem äh, äh, äh, Tennisplatz. Ja. Und da wird sich unsere Szene heute abspielen. Ich hoffe, wir kriegen es einigermaßen hin. Okay. Wir werden es mal probieren. Für dich springen sogar zwei Rollen raus. Okay. Kannst du Boris Becker nachmachen? Ich glaube aber, welche, welche Parodieform man immer nur im Kopf hat, ist die, wo er noch so schlecht gesprochen hat. Ja. Ähm, ich weiß nicht, äh, also kann ich mir gar nicht vorstellen, ähm, dass. Also ich kenne nur die air version ich weiß gar hm. nicht, wie er normal redet, wenn er jetzt nicht. Wird für, unsere, wird für unsere Version reichen, vielleicht eine etwas andere Stimmlage noch und dann. Ähm, höher ja. oder tiefer? <lacht> das, das weiß ich gar nicht. Ja, äh. äh, äh. <lacht> Ja, gut. Das, ja, das, das ist wieder kann jemand Das ist wieder jemand anderes. das ist einfacher. Wir können auch, wir können auch Edmund Stoiber nehmen oder irgendjemanden, den man noch einfacher ähm, praktisch parodieren kann. Also ich würde den gerne Edmund Stoiber in... mit reinnehmen, weil den kann ich besser, glaube ich, als Boris Becker. Gut, dann äh, passt zwar jetzt nicht ganz zum Tennisplatz. <lacht> finde ich aber super. Dann, halt, dann nehmen wir dann halt den Herrn Stoiber. Warte mal, das müsste ich dann hier ändern. Gut, so, wohl, habe ich. Ja. Den Text kriegst du nachher praktisch, aber ich will dir ja nicht zu viel vorverraten, ja. weil jetzt frage ich erstmal die Begriffe ab. Ja. Und zwar bräuchte ich von dir eine Süßigkeit. Äh, ja, Lakritz. Okay. Moment, ich muss das halt jetzt immer ein bisschen ähm, niederschreiben. Du bist der Mieter, ich bin hier nur, ich bin nur Gast. Der In ich bräuchte von dir irgendeinen Bundeskanzler der letzten Jahre. Weil wir beide männlich sind, wäre ein männlicher ganz gut. Ja, Willy Brandt. Okay. Der letzten Lee Jahre. Ich weiß Brandt. nicht, wie viele Jahre das schon her ist. <lacht> ähm, dann bräuchte ich ein Jahr von dir. Ja, 1953. <lacht> okay. Ja. Dann ähm, eine Nationalität, die ist aber auf Englisch. Also eine englische Nationalität? Nee, keine englische Nationalität, sondern eine Nationalität, aber den, Englisch, den englischen Namen dafür. Achso, ähm. ähm in, äh, Indien. Aber ich weiß jetzt gerade den Namen nicht. Ich, wenn ich jetzt oh. Indiens sage, heißt es wahrscheinlich Indianer und ich kriege einen auf den Deckel. Ja, warum nimmst du dann die, wenn du es nicht weißt? Na, oh, danke! <lacht> ähm. was kann man denn ja komm Indien, egal ich guck so. mal eben gerade, was es auf Englisch heißt du kannst ja weiter, weiter fragen ich bin ja voll Genau. einen Ausruf äh, Heureka mhm. also wenn ich nach Inder google dann kriege ich als Übersetzung Inse <lacht> Inder nee, nee, mhm. es heißt auch wirklich Indien wenn, ich, wenn du Indo übersetzt, Indian, okay. dann kannst du Indien schreiben. Dann ähm, bräuchte ich ein rundes Objekt und davon die Mehrzahl. Äh, ja, äh, Wänste. Was? Wenste, die Mehrzahl von Wanst. Wanst ist immer rund. Bauch. Okay. Gut. Es wird lustig. <lacht> okay, ich ein, bin ein, ein, ein, ein Körperteil brauche ich von dir. Äh, ja, und zwar, äh, die Bandscheibe. Mhm. Bandscheibe. Nee. okay. Dann, äh, ein albernes Wort. Äh, ein eigenes Wort? Ein albernes Wort. Ach, ein albernes ein, ein lustiges, Wort. Ein lustiges, dämliches Wort, irgendwas. Ja, ähm... Worüber habe ich denn letztens noch, habe ich mich denn letztens dialektmäßig -Dialekt denn noch äh, so aufgeregt oder so mich kaputt gemacht drüber? Ähm, gib mal, äh, meine Oma hat zu Sekt früher immer gesagt Bubbelwasser. Schreib das mal. Was? Auf. Meine Was? Oma hat immer zu Sekt früher Bubbelwasser gesagt. Das fand ich. Bubbelwasser. Bubbelwasser, ja. Bubbel oder Kuppel? Das war lustig. Bubbel oder Kuppelwasser? Äh, Bubbel. B-U-B-B-L-E. Bubbelwasser, okay? Bubbelwasser. <lacht> okay. Ähm, äh, ein Tätigkeitswort. Äh, egal was für eine Tätigkeit, dann ähm, ähm, malen, aber mit H, also wie Kaffeebohnen malen. Mhm. So, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob der Satz so noch Sinn ergibt. Okay. Ähm, dann bräuchte ich von dir ein Adjektiv. Ja. Äh, Knorkel. Und äh, ein Tier. Ja. Ähm, ein Alpaka. <lacht> ähm. Dann noch mal ein Adjektiv. Ähm, bezaubernd. Mhm. Und ein Beruf. Ähm, gas wasser Gas-Wasser-Installateur. Gas sehr schön. Dann, dann äh, bräuchte ich ein Lebensmittel von dir. Ja. Ähm, Baklava aus der Türkei. Baklava. Mhm. Baklava. Jawohl. Baklava, nicht Bakkalwa. <lacht> so. Dann eine Fischart. Ja, uh, da bin ich ganz schlecht, aber ich würde sagen, mir fällt sofort äh, der Dorsch ein. Der Dorsch. Dann ein Sportler, ein bekannter. Außer jetzt oh. Boris Becker. Na naja, gut, wohl, wo, wenn wir jetzt äh, Stoiber nehmen, aber ja. Äh, Usain Bolt. Ach du, sag mal, du willst mich herausfordern, oder? <lacht> Usain Bolt. Ich hoffe, den habe ich jetzt richtig geschrieben. Ein Würzmittel. Ja, Maggi. Ich hoffe, du verstehst dann mit meinen ähm, Anmerkungen, die ich hier habe, was wir dann zu tun haben. Aber das kriegen wir hin. Okay, okay. Ähm, Eine berühmte Sängerin. Äh, ja, ähm, naja. nee, warte, warte, äh, Chair. nimm mal Chair. Chea. Ja. Ein Kleidungsstück. Äh, Unterbuchse. Okay. So, und nochmal ein Adjektiv. Ja. Äh, salzig. Mhm. Ich glaube ja, das ist ja eher so ein Psychologentest, was du gerade mit mir machst, und nachher kommt da sowas raus wie Basti ist ein stürmischer Zwilling oder sowas, Horoskopzeichentest, weißt du? Sie haben 50 ja. Mal mit Adjektiv mal mit negativen Adjektiven geantwortet. Irgendwie sowas. <lacht> ja. Okay, ähm. Ich schreibe nur noch den Namen dazu, damit du das nachher gedanklich wieder hinkriegst. So, und dann bräuchte ich noch, noch mal die Mehrzahl eines Substantivs, aber auf Englisch diesmal. Ja. Ähm. Jetzt habe ich das erstmal Mal. Was wir denn da? Uh, bicycles. Sehr gut. Ähm, auch ein Verb, aber auch ein englisches, was auf ing, also auf ing äh, endet. Okay. Ähm, watching. Tja, diese Sendepause, meine Damen und Herren. Schreiben wir mit einem kurzen. Bist du überhaupt noch da? Ich bin noch da. Hallo? Ja, ja. Ja, ja. Gut. Okay. Naja, die neue Technik, das ist jetzt nicht selbstverständlich. Ne? Das ist nicht immer selbstverständlich, dass man sich in Zeiten, wo alles so, so in Frage steht, dass man sich dann auch irgendwie miteinander. Ne, verstehst du? So. Hast du denn was? Ich hab, ich hab Saft, ja. Äh, was? Ich hab Saft, ja. Hallo? Hallo. Basti. Hi. Hallo. Hallo. Oh Mann. Scheiß Technik. Der? Ich höre dich nicht. Ja, das ist blöd, wenn man, wenn man miteinander podcastet. Hallo. Ein Tätigkeitswort auf Englisch, bitte. Ja, noch eins. Ähm, nee, nee, nee. Das, was du hattest, ich habe es nicht gehört. Ach so, du hast mich schon seitdem nicht mehr gehört. <lacht> Nein. Also Bicycles <lacht> war das Letzte, was ich von ah, dir gehört watching, habe. Watching, watching. Watching. Oh Gott, hoffentlich geht das nachher gut. So, äh, ja, das ist dann wieder das. Das bleibt dir. Bist du noch da? Erzähl mal was zwischendrin. Ich muss hier kurz Ja, mal hi, Grüßt euch. Wie geht's euch so? <lacht> Fühlt euch mal alle in so, eine, in, so einen, in so einen Teigmantel eingehüllt, würde jetzt wahrscheinlich Olli Schuld sagen, damit man sich auch ein bisschen wohlfühlen kann. Der Steffen äh, tippt gerade verschiedene Wortkombinationen äh, in seinen Computer rein und übermittelt da einfach. Ähm, dem, so. äh, dem NSA mal ein paar wichtige Notizen zu mir. Wie sieht's in Bastis Kopf aus? <lacht> Warum ich bräuchte geht so von dir an Unterbuchse, wenn er nach Unterwäsche, <lacht> wenn er nach Körperanzug? Ach scheißegal. egal. Äh, fange an. Ja, ich bräuchte noch äh, eins brauchen wir noch. Ja. Und zwar äh, bräuchten wir noch eine Art äh, Marke und zwar für äh, Cornflakes, die auch so ein bisschen Englisch klingt. Ja klar, Frosties. Frosties. Frosties. Frosties. Frosties. Damit haben wir Und damit geht es jetzt dann gleich los. Warte, ich speichere das kurz ab. Verschiebe es in unser äh, Board. Kleinen Moment. Ich bin gleich da. Verschieben. Da müsste jetzt schon was aufgepoppt sein bei dir. Äh, Trello? Ja. Trello, Trello. Wo oh, könnte er was getan haben? Eine Süßigkeit, da haben wir es ja. Da unten, ganz unten, genau. Soll ich das mal alles kopieren? Nö, du brauchst nichts kopieren. Da unten habe ich äh, alles stehen. Da haben wir den Dialog. Ja. So, du bist Spieler Nummer 2 und Spieler Nummer 3. Okay, äh, ich kopiere es mir trotzdem mal in eine Word-Datei, weil ich so. so klein ist. Deswegen meine ich, ob ich das kopieren darf. Achso, okay, okay, okay. Hm? Thank you. Ich, ich habe nur noch so schlechte Augen, wie du weißt. Ja, ja. Also ich bin zwei und drei und äh, muss ich jetzt mir irgendwie was bei... Also äh, wer ist denn jetzt von den beiden, Edmund Stoiber? Zwei oder drei? Nee, die Nummer drei ist dann Edmund Stoiber, oh, ganz okay. genau. Und äh, zwei darf ich normal reden oder äh, muss ich auch noch irgendwas beachten? Bitte? Ach so, bei zwei muss ich wie Willy Bra Nee, äh, bei zwei muss ich jetzt nicht irgendwie noch extra äh, bescheuert sprechen. Nee, wir, also, genau. Wir, wir, äh, beachten musst du dann nur unten dann, wenn dann irgendwo drin steht, dass wir anfangen zu trainieren, dass man da so ein paar Geräusche zumacht oder so. Aber okay, äh, krieg, gut, dass wir, krieg wir Tennis spielen. <lacht> das okay. sind die schönsten Geräusche, die es gibt. Pornomucke <lacht> an, bitte. Und es geht los. Okay. Ha, schau mal. Ach so. Ha, schau mal, wer da ist. Herr Lakritz. Ah, muss ich jetzt das in Klammern auch sagen? Ja, ne? Ja, ja, okay. klar. Okay, okay. Ah, Willy Brandt, wir treffen uns wieder. Wie schön. Das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, haben wir 1953 bei der Indian oben gegeneinander <lacht> gespielt. Als du mich sabotiert hast. Heurika! Du hast 14 Wänste auf den Platz geworfen, von denen ich auf einen ausgerutscht bin und mir die Bandscheibe gezerrt habe. Ach, das ist Bubbelwasser und du weißt das. Ich habe für dieses viel trainiert, indem ich jeden Morgen aufgestanden bin, gefrühstückt habe, zum Platz gegangen bin, um den ganzen Tag zu malen. Dieses, dieses diese Mal solltest du dieses Mal solltest du bereit sein. Ich werde den Ball schneller treffen als Knorkes Alpaka. <lacht> Du wirst untergehen, denn ich werde überall auf, überall auf dem Platz sein. Wie ein bezaubernder garx <lacht> oh, Wie schön. <lacht> ah, boff, oh. bah. <lacht> <lacht> ah, ah, Jetzt Pornemucke. <lacht> ah, uh, 1540. <lacht> 5040. Da steht Text. Au. Du hast Text. Achso, ich, ich mache jetzt ja. Hey! Achso, ich bin ja zwei. Hey! Ich bin keine Ballmaschine. Ich funktioniere nur mit Backlava. Dorsch! Ach nee, uh, das warst du Du bist ein Ah nee, Entschuldigung. Dorsch! Du bist ein Bolt! Magi! Ah, Magi! Scher! Yeah. Oh! Oder Buchse! <lacht> Hier dritte bist du auch. Ja. ja, gut, äh, was, äh, ihr könnt nicht äh, salzig sein. Entschuldigung, Herr, St Herr Stolper. Ah, das ist äh, okay, Jungs. Für mich seid ihr beide äh, Gefieder. Warum nicht alle an den Händen äh, und äh, nehmen und den Lieblingssiegersong äh, kommt? Äh, zwei, äh, drei und äh, vier. Den Text, äh, die Melodie kennst du, ja? Ja. Yeah. We are, are, are the bicycles, bicycles my friends. Friend. Oh, <laughs> And are, we will keep on watching, on watching till, till the end. end. We, we are, are the, the bicycles. bicycles. We are the bicycles. Are the bicycles. No, no time, time for, for frosties. frosties cause, Cause we are the bicycles. bicycles. Of of the the world. World. Sehr schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ist der Text von dir oder ist es. Äh, nee, ist das war der Originaltext, nur ah, halt jetzt okay. ähm, ein bisschen ungemünzt auf. auf äh, Deutsche Verhältnisse. <lacht> <will ich> <lacht> sagen. Ja, aber ja. sehr schön. Also, hast du ja Mühe gegeben beim Umtexten. Hast sehr gut gemacht. Finde ich echt gut. Fand, ja. ich, auch, fand ich auch sehr lustig. Vor allem, äh, ich habe wirklich gar ein keine Schau Ahnung gehabt, was da jetzt kommt. Ein Shoutout geht raus an meine Freundin, die hat mir ein bisschen geholfen, gerade. Sonst allein hätte ich das wahrscheinlich nicht mehr so schnell hingekriegt. Ah, äh, ey, Shoutout hier. Props an your girlfriend. Ja. ja, richtig gut. Ja, finde ich gut. Und damit. <lacht> gebe ich die die Etage 13 wieder frei so Steffen weißt ha. du was ich mir gerade überlegt habe Hallo ich fand, äh, weißt du was ich mir gerade überlegt da, habe die wieder weg. Äh, Hallo die? Hallo jetzt da ist er wieder Hallo äh, weißt du was ich mir gerade überlegt habe Steffen ja. Äh, dass ich, da, ich fand das jetzt so gut und du hast dir so viel Mühe gegeben und äh, es scheint ja so zu sein, dass wir gerade im Moment immer ein bisschen Schwierigkeiten mit unserem Sprachaufnahmetool zu haben Wie wäre es, wenn wir das jetzt einfach als Episode 18,5 verkaufen und beim nächsten Mal, wo auch ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Technik dabei sein sollte, einfach nochmal die normale Folge angehen Ich finde das so lustig, das sollten wir einfach so stehen lassen Ja, kann man gerne machen Dann hast du jetzt auch Zeit, du kannst weiter im Liegen grillen und äh, du sagst mir jetzt live hier auf der Aufnahme, wann verdammt du noch mal kannst. Oh Gott. Du musst hier es jetzt Schauer. verbindlich raussagen, damit die Leute, sonst, ich habe schon letztens überlegt, da habe ich, da war ich kurz davor, Vater umzutexten, von der dritten Generation auf Steffen. <lacht> ich war so weit, weil ich echt bin, echt ein bisschen, aber ich muss dazu sagen, du hast mich ein bisschen besänftigt, weil das war jetzt sehr lustig mit dem Ding hier. Ja. Aber trotzdem, die Leute, die klopfen an meine Tür und sagen, einerseits sagen sie, die AfD muss weg und andererseits sagen sie, der Steffen muss wieder zurück. Wo bist du, Junge? Wir vermissen dich. Steffen, nie. Warst du da? <lacht> nee. Immer bin ich. Wie war denn das? Warte mal, ich muss mal kurz überlegen. Ja. Äh, also, wir brauchen ja natürlich. Immer, jetzt nicht wenn die ich dich gebraucht habe. Wenn ich einsam war. Basti! Du <lacht> nie warst nie Du warst nie für mich du da. da? Ich ja. habe den Text auch gar nicht mehr hinbekommen. Weißt du warum? Ich habe direkt ja. immer an die Big Brother Fongs gedacht und es ging einfach nicht mehr. Äh, ich habe direkt an Leb gedacht. Das war der Song danach. Leb, Leb, Leb so, so wie du, wie du, dich, du fühlst. dich fühlst. Gamer ja. sagt, ich soll aufhören. Ähm und ja. ähm ja, nee, wir, äh, Terminfindung machen wir natürlich nachher, weil dann, äh, die Leute müssen ja nicht wissen, äh, dass ich ja. immer weine, wenn wir mitten in Dua sprechen, wenn du das nächste Mal Zeit hast, du Rockstar. <lacht> ja. Äh, nö, aber dann moderier doch mal ab, du bist ja heute hier, du hast die also, Etage ja. gemietet, dann... dann, äh, dann äh, ja, dann bedanke ich mich für diese kleine, schnelle Episode, das war ja doch mal was wirklich äh, anderes, aber ja. sowas, sowas geht natürlich in unserem Format auch, vor allem, wenn man dann so eine nützliche... Rubrik hat, wie ja. ich miete mir die 13. Etage. Und, und auch ähm, andere Menschen können die sich ja. mieten, natürlich. Also kann man sich auch mal sowas ausdenken? Wir können gegen Geld. Also, ganz ausgedacht habe ich mir das übrigens nicht alleine. Ähm, das, äh, also, wie gesagt, das Format gibt es ja schon. Und äh, deswegen komme ich zu einem kleinen Podcast-Tipp jetzt heute gerade nochmal. Und zwar die Edel Esel und Teddy-Show, die ja. jetzt eigentlich nur noch Esel und Teddy heißen. Die haben ja. das vor kurzem auch gemacht. Ah, okay. Aber eben mit einem anderen Sketch. Und ich dachte halt, wir nehmen jetzt dann einen anderen. Und äh, der, wie gesagt, im Original von äh, Jimmy Fallon. Hm? Jimmy Fallon und äh, dem Herrn Spacey war, ja, genau. Okay. Ja, äh, dann. Ähm, ja. ja, bedanke ich mich und äh, wir hören uns dann demnächst wieder. Bis zur nächsten Ganz bald. Ausgabe. Dann tschüss. Ja, tschüss.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 Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht.